Kann ich das? Kann ich das selber machen? Und habe ich noch das Know-how, für das richtig zu machen? Aktien selber anlegen, anstatt das einer Bank. Geben. Die Situation ist so, wenn du Aktien auswählst an der Börse, dann tust du ja nicht etwas zusätzlich generieren. Wenn ein Banker für dich eine Aktie auswählt, kann er nicht dir eine zusätzliche Rendite geben. Er kann nur von der Rendite, die es auf dem Markt schon gibt, oder kann er eigentlich etwas wegnehmen. Also, wenn man sich den, Schnitt anschaut, den Durchschnitt anschaut, sind alle, die, die selbstständig anlegen, besser als alle, die professionell anlegen. Weil beide haben die gleichen Renditen, aber bei den Banken muss man noch ihre Kosten abziehen. Die sind heute sehr hoch. Mhm. Die Banken haben sehr hohe Kosten, ich kann nicht mal so viel dafür, oder? aber sie haben einfach heute Kosten, die die Regulatoren auf, aufoktroyieren. Und das kommt dann auch dazu, dass auch Kunden anspruchsvoller geworden sind. Und man muss sie intensiver betreuen. Und all diese Kosten nimmt, muss, man bei der muss man eigentlich bei einem professionellen Vermögensverwalter abziehen, ohne dass man eigentlich kann eine neue eine zusätzliche Rendite erwirtschaften kann. Also, du kannst einen Patient heilen, oder? Du, kannst, du kannst einen zusätzlichen Beitrag als Professioneller leisten. Aber wenn es nur darum geht, Aktien auszuwählen, kann man das eigentlich nicht im Durchschnitt. Jetzt natürlich gibt es ein paar, die ja. Speziell, gut sind, ja, speziell gut sind. genau. Und da ist es leider fast nicht möglich zu unterscheiden zwischen denen, die einfach Glück haben mhm. und denen, die wirklich gut sind. Also, es leuchtet mir auf jeden Fall ein. Oder? Wenn du siehst, du zahlst im Grunde, du die Gebühren, die du natürlich musst du zahlen, weil wenn du eine Arbeit leistest, ist das so ironisch, dass er in diesem Sinn Kosten generiert zahlst du vor allem auch, dass du weniger Schwankungen hast und die weniger unwohl fühlst beim Anlegen bei den Aktien. Und dann ja. kannst du sicher sein, dass am Schluss weniger übrig bleibt. Genau, so das, sehe ich es eigentlich. Das rückt mir ein. Ja. Also wir haben einen Markt, der hat eine bestimmte Rendite und die wird nicht grösser, wenn es Profi anlegt, ja. als wenn es Private anlegt. Ja. alleine quasi. Ja. Also ist der einzige Unterschied eigentlich bei den Profis grundsätzlich, dass es dich mehr kostet, dass du weniger Rendite hast. Oder? Und dass es theoretisch kann ein gewisses Gefühl Geben, von Sicherheit, von Sicherheit geben. genau von Sicherheit obi es ja. offenbar ja nicht unbedingt das, äh, eine richtige Sicherheit ist ja, sondern genau. das Gefühl für das bist du jetzt leider noch ein bisschen jung also die Leute in meinem Alter oder mit 50 oder wo jetzt 20 Jahre älter sind als du fast die haben einfach schon oft Erfahrungen gemacht wirklich realte Erfahrungen gemacht dass es eben nicht möglich ist dass es dass die, dass die Banken das auch besser machen können. und dass das Sicherheitsgefühl das ihnen schlussendlich auf eine viel tiefere Rendite gibt und dass sie am Schluss aufwachen und sagen, ja, aber hey, jetzt habe ich das Geld so lange angelegt und wir haben irgendwie ein paar Prozent verdient, oder? Und das ist, weil, weil halt einfach der Prozess, der Anlageprozess über die professionellen Institutionen unglaublich viel kostet. Und kompliziert offenbar ist auch ja, genau. die professionellen. Und das ist mal ein grosser Unterschied. Oder? Das heißt, du hast einen riesen Vorteil, wenn du es selber machst. Ich kannst es noch nicht beantworten, ob es du kannst schon.